Was passiert, wenn du Druck hast? Äh, wie geht man mit Druck um? Wie kann man Druck loswerden? Wenn wir ganz ehrlich sein, nachher müssen wir erkennen, dass der meiste Druck, den was wir erleben in unserem Leben, dass das selber gemacht ist, dass das unsere eigenen Gedanken sind. Dass das oft Situationen gar nicht sein, dass es das Denken über die Situation ist. Dass es der Druck ist, Angst haben, dass wir das oder das nicht schaffen. Oder dass zu viele Dinge auf uns zukommen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der meiste Druck von uns selber gemacht, von uns selber produziert ist. Wie können wir jetzt diesen Druck loswerden? Wie macht es die Natur? Man kann sagen, der Baum oder der Staude da, die hat ziemlich viel Druck, Wie geht es die Natur mit Druck um? Eigentlich ganz einfach. Einfach den Druck einfach den Druck loslassen. Einfach abwerfen den Ballast. Und einfach das eigene Denken einmal hinterfragen und sagen, sind das eigentlich meine eigenen wahnsinnigen Gedanken, die was ich immer da mache? Äh, lass ich das jetzt einfach einmal los und denke jetzt einfach mal vergiss es, denk nicht so viel dran. Nachher fällt der Druck ab und das ganze System erholt sich wieder. Und das ist doch genial, oder? Ja. Wir müssen es leiser machen wie die Natur, weil wenn es jetzt wieder wärmer wird. Dann fällt der Druck ganz automatisch von, von den Bäumen und von den Stauden wieder ab und das System erholt sich wieder. Und so kannst du Druck sofort loswerden. Weil wir dürfen ohne Naturgesetz nicht übersehen. Das heißt, auf Druck folgt immer Gegendruck. Je mehr das du drückst, kann auch nur gedanklich sein, desto mehr Gegendruck produziert das Leben. Drum Pass gut auf, wenn du Druck machst. Druck bei dir selber und Druck bei anderen Leuten. Auf Druck folgt immer Gegendruck. Druck loslassen bringt mit sich, dass das System wieder fließt. Es fließt wieder in deinem Leben. Es geht wieder leichter. Es entspannt sich wieder. Und die Dinge passieren am leichtesten, wenn sie entspannt passieren dürfen. Also. Druck loswerden, gar nicht so schwer, wie man es sich oft denkt, Und einfach nur loslassen.